Ja, willkommen zum Sprintrennen in der Formel 2 in Baku. Gestern und gestern halt hatten wir ein, ein Super Rennen. Ja, da haben wir den Sieg Gold. Das, das, ist doch, das ist doch super. Und, und auch die Pole position gold und auch die Shells-Rennrunde. Also wir haben maximale Punkte schon hier in Baku. Aber heute dürfen wir, ja, wir weil das Grid mit natürlich wie Worst ist, 1 bis 8 von 8, 8 starten. besonders ehrgeizig. Werden wir vielleicht einen Vorstoß von einem bestimmten Fahrer erleben? Hi Alex, ich bin mir nicht sicher, ob wir heute ungewöhnlich riskante Manöver sehen werden, aber die Teams haben die Konkurrenz bestimmt genau studiert. Das sollte also ein interessantes Rennen werden. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Ja, das Sprint Race, äh, Sprintrennen, steht an, wir starten jetzt bei Platz 1 bis 8, äh, also das Ergebnis, ja. Die ersten 8 Fahrer des Hauptrennens ähm, werden in umgekehrter Startreihenfolge äh, reihenfolge starten und darum, weil wir auf dem ersten waren, starten wir auf dem achten und was in der zweite geworden ist, wird siebter und der dritte geworden ist, startet hier vom sechsten und so weiter bis zum achten runter und ab dem neunten, ja, der neunte, der tut echt mir leid, weil der kriegt dann keine Punkte. Ähm, was auch noch wichtig ist, nur im Sprintrennen kriegen nicht die ersten 10 Rennen, also im Hauptrennen kriegen die ersten 10 Punkte. Im Sprintrennen kriegen dafür aber dann nur die ersten 8 äh, Punkte oder überhaupt Punkte. Okay, kein Regen, das ist schon mal gut. Ja, Leute, wir sehen uns, denke ich, am Ende der Aufwärmrunde. So, das Rennen beginnt. Oh, die Ampel ging richtig schneller. Also ich kam echt schlecht weg. Aber ich komme zumindest als Achter wieder raus. Ich bin ein bisschen sehr vorsichtig auf dem Gaspedal anscheinend gewesen. Weil die KI richtig schön weggezogen ist. Vielleicht bin ich ein bisschen zu vorsichtig. Ja, das Rennen wird sehr, sehr schwer werden, weil wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig mit dem Reifen umgehen. Der Reifen ist aber frisch, aber elf Runden sollten gehen. Uh. Sorry, Alvin. Okay, das war jetzt schon mal sehr interessant. Ich hoffe, das war genug. Und da wollte fokus es anscheinend probieren. Sorry, das war ein bisschen blöd von mir. Egal, die holen noch auf. Werden wieder aufholen. Einmal weil das Feld hier vorne relativ langsam fährt. Und jetzt vorbei hier an Alexander Elben. Ich habe tatsächlich äh, den Frontflügel um 1 erhöht auf 3, von 2 auf 3. Im letzten Rennen bin ich auf 2 gefahren, aber ich dachte mir, da wir das ganze Rennen jetzt auf äh, Mediums fahren, ist ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen besser. Gerade wenn die Reifen abbauen. Oh mein Gott. Ich war gerade ein bisschen erschreckt, weil nach ich aus Steam bekommen habe aber jetzt können wir George Russell überholen auf der geraden Robert Mery auf 1 und ich habe die schnellste Rennung Nee, Luca Giotto hat die schnellste Rennung hat sie mir jetzt weggenommen aber egal wir haben russell überholt jetzt ist da Fuoco, Fries und Maximilian Günther und wir haben DS Ihr seid sofort offen nach der dritten Runde Oh die gehen da zu dritt rein, das geht Nicht so gut Und ich krieg Platz Weil die ist ja sehr viel streiten Oh da komme ich sehr sehr gut durch Ich krieg das DRS und bin schon vor dem DS fast vorbei an De Vries. An Maximilian Günther ist auch schön. Doppel überholen über, das ist sehr schön gewesen. Weil man hat gemerkt, der Günther hat doch sehr, sehr ordentlich De Fries aufgehalten. Hat ordentlich Zeit verloren auf der Letters. Weil jetzt sind wir schon mal wieder im Podiumsplatzung, das ist super erreicht, so, das wir die schnellste Rennrunde, wir sehen das jetzt. Oh ja, 55-4. Schön. Oh, Russell hat Probleme im Auto. Das ist gut, weil der ist glaube ich WM, war er ja WM Dritter oder? Ich glaube, er war WM Dritter. Das ist gut für uns. Uh, wieder sektor ich bin ein bisschen in verbesserung zwei ziele war es glaube ich dann kriegst du ja noch der das könnte eine sehr sehr schöne zeit werden sogar und vielleicht auch noch ein angriff auf louis deletres und es reicht noch das war mal für sechs Zähne Zähne. Zähne schneller also erste sektor war rot in einem zweiten hatte ich zwei ziele verbesserung auf meine alte bestzeit und das der ist halt auch nochmal vier, vier Zehntlaufen, das ist übel und jetzt ganz vorne ist Roberto Meri der hält bisher ja seine, seine Pole Position und was auch sehr lustig ist, seit äh, 2011 ich glaube es war Bahrain im Sprintrace ähm, hat kein Fahrer äh, beim Sprintrennen es mehr geschafft von, von Pole also vom haupt also im hauptrennen p8 äh, den äh, die pole auch in den sieg umzuwandeln im sprint rennen ah, mary versucht es gerade diesen rekord äh, zu sich zurückzuholen mal gucken ob ich ihn kriegen kann aber ich hoffe doch Ja, dann gehe ich halt schon mal vor dem DRS vorbei. Und ich bin dreieinhalb Zehntel Verbesserung. Schade, dass ich jetzt kein DRS habe. Vermutlich werde ich keine Bestzeit jetzt setzen wegen dem DRS. Ja, und Mary kann wieder zurück angreifen. Aber es reicht doch noch für 61.000. Also ich habe drei Zehntel jetzt auf der Geraden verloren. Im Gegensatz zu meiner schnellen Runde, wo ich den DRS hier hatte. Wobei ich natürlich jetzt auch dafür in Sektor 1 DRS... Nee, in Sektor 1 hatte ich gar kein DRS, stimmt. Nee, dann war es wirklich nur der, der ist weg auf so lang Geraden. Aber wir sind auf P1 und das ist super. Ich gerade echt alles super und Chef und auf die KI nach dem Rennen ein bis zwei Punkte höher stellen fürs nächste Rennen Wochenende. Soll ein bisschen schwerer werden, aber ich bin auch ganz gut im Groove gerade. Oh, lila Sektor 2. Ich habe eine Chance auch hier auf eine Bestzeit, weil es sind zwar nur 1,11 Zehnte Verbesserung, aber meine, meine, meine schnellste Rennrunde hat ja nicht mehr, äh, uh, da habe ich die Wand sehr gut berührt, meine schnellste Rennrunde hat ja keinen DRS, äh, hat keinen dritten Sektor mit DRS mehr. Das habt ihr vor ein, zwei Runden gesehen, als ich dann eine neue schnellste Rennrunde gesetzt habe. So, was wird das? Boah, 35.000. Und letzte Runde. Sieht ja, nach einem sehr, sehr angenehmen Sieg aus. Und Arte ist aus dem Rennen und ich habe mir den Flügel beschädigt, weil mich das gerade überrascht hat. <lacht> das war natürlich dumm, aber ist nicht so schlimm, weil der Sieg ist eh sicher. Ja, 2,6 Sekunden ist verloren in der Runde. Aber ist nicht so schlimm. Am wichtigsten ist es einfach nur, als Sieger ziel Zielstrich zu gelangen. Und deshalb fahre ich hier sehr, sehr vorsichtig lang, bis ich mir sicher bin, wo ich Vollgas geben kann. Oh, Geld okay, da steht jemand in der Box oder auf der Strecke. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wir gewinnen unser zweites Rennen. Oh, uh, hi, Markeloff, uh, sehr interessanter Parkplatz. Ja, zweiter Sieg. Das war ein super Rennen. Ein großartiger Sieg heute für das Kalen-Team. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Darum liebe ich diesen Sport. Dieser Wagen hat heute die Strecke dominiert. Man konnte sehen, dass der Fahrer voller Selbstvertrauen war und eine klare Strategie hatte. Dazu kam eine ausgezeichnete Na Naja, der es Strecke gab eine also Nullstopper-Strategie wie jeder andere auch. Wodurch sich der Wagen von den weniger selbstbewussten Fahrern deutlich absetzen konnte. Die Fans werden garantiert noch lange über diesen Tag sprechen. Wie Sie sehen können, ist es Zeit für die Siegerehrung. Unter unserer Kommentatorenbox flippt das Team von Carlin beim Einlauf seines Fahrers förmlich aus. Was für ein großer Sieg, der dem Team sehr viel bedeutet. Ja, und Mary und, und der Litwis haben den zweiten Platz gehalten. Also, das ist schön. Russell hatte Probleme. Ausgefallen ist er ja nicht und Elben der ist einfach irgendwie nicht durchgekommen, glaube ich. Mal gucken, wo sie gelandet sind. Sehen sind uns nun die denn? an. Ein gutes Resultat von Lando äh, wo sind, sind die denn was? Und beide außerhalb der Punkte. Also der Vermutlich Lando Norris. Bin ich gerade blind? Ah, ne, Elvin ist 8 geworden. Wow. Ein und die haben die echt von Punkte Lendos verloren. Sollen so wir mal kurz Wangliste rein? Gute von ja, Kampus gut. Wir hören beide WMs an. Das ist natürlich das super. Und, und, und ich ja, ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Rennwochenende. Ich weiß gar nicht, was es ist. Äh, Pff, Spanien, vermutlich. Vermutlich Spanien. Ähm, ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.